Liebe Gemeinde, ich grüße Sie. Ich freue mich, heute zusammen wieder das, das Gottesdienst feiern zu dürfen. Wir haben uns mit dem Vers 10 aus Galater Kapitel 2 beschäftigt. Hier spricht Paulus von, einem, äh, kleiner, von einer kleinen Episode aus seinem Leben, wie es passiert ist, was, was geschah damals in Jerusalem wo er damals zu Besuch war dort und da sprach er im Vers 10, nur sollten wir an die Armen gedenken und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Das ist eigentlich gar nicht das Hauptthema gewesen von dem, was Paulus hier spricht. Das ist eigentlich eher so ein Nebensatz. Aber wenn wir das Leben von Paulus betrachten, dann sehen wir, wie viel Gewicht dieses Nebensatz in seinem Leben gehabt hat. Wir haben betrachtet, wie viel Paulus getan hat, um dieses Versprechen, was er hier gegeben hat, dieses Wort, was er gegeben hat, was hat ihm das gekostet, dieses Wort zu halten. Wir haben gesagt, wir haben überlegt zusammen, wie beschäftigt er doch war, wie viele geistige, wie viele sehr wichtige Dinge er zu tun hatte. Und das hat ihn aber dennoch nicht dazu bewegt, zu sagen, ja, ich würde gerne, ich könnte, ich wollte eigentlich, aber ich habe so viel anderes, so viel Wichtigeres zu tun. Nein, er hat außer, also trotz dieser ganzen Beschäftigung, trotz dieses dieser ganzen Last, was auf ihn lag und dieser Verantwortung, was er trug für alle Gemeinden, dennoch war er bereit, dieses Wort, was er gegeben hat, zu halten. Und er war bereit, beziehungsweise er hat, es, hat sehr viel investiert, um dieses Wort zu halten. wir haben gesagt, das ist ein gutes Beispiel für uns. Wie sind wir, wie Stehen wir zu unserem Wort? Und äh, noch viel wichtiger haben wir auch äh, gesagt, dass wenn wir so handeln, wie Paulus äh, gehandelt hat damals, dann spiegeln wir eine sehr wichtige Wahrheit wider, nämlich dass Gott treu ist. Und wenn wir diese Treue auch in unserem Leben zeigen, dann armen wir Gott nach und damit verherrlichen wir ihn. Und das ist sehr wichtig für uns und das sehen wir sehr schön an Beispiel von Paulus, beziehungsweise haben wir beim letzten Mal gesehen. Das war aber so ein kleiner Abstecher, was für uns quasi hier der Text auch bietet und wir konnten anhand dessen diese wichtige Wahrheit für uns auch sehen und erkennen. Aber jetzt gehen wir zurück Uh, zu dem Hauptthema der, des Galaterbriefes Paulus ist hier dabei, sehr, sehr wichtige Wahrheit des Evangeliums zu verteidigen. Er ist dabei, dieses, die, diese Wahrheit gegen Angriffe von, uh, uh von Falschlehrern zu verteidigen, die sagen, Evangelium ist das ist nicht genug, das reicht nicht, um gerettet zu werden. Wir brauchen noch zusätzlich, sich ans das Gesetz Mose zu halten. Das ist auch wichtig und dem steht er hier entgegen. Diese Wahrheit des Evangeliums, dass wir nur aus Gnade gerettet sind, nur durch Werke, die Jesus getan hat, das verteidigt er und das haben wir im ersten Kapitel gesehen, wo er das proklamiert. Und wir sind hier im ersten und zweiten Kapitel Sind wir dabei zu schauen, wie er jetzt diese Beweisführung macht. Wie äh, beweist er, dass er wirklich diese äh, kategorische äh, Aussage, die er im ersten Kapitel gemacht hat, äh, warum ist er so überzeugt davon? Warum ist er so kategorisch? und äh, wir haben äh, jetzt im zweiten Kapitel gesehen, dass Paulus eine Begebenheit beschreibt, wie er mit Barnabas zusammen äh, in Jerusalem war zu Besuch aus einem anderen Anlass, aber dort hatte er dieses Thema und diese Fragen auch äh, thematisiert und diese Fragen auch äh, gestellt, äh, damit das geklärt wird. Und er möchte mit diesem äh, mit dieser Beschreibung auch zeigen, dass es innerhalb der Gemeinde keine Parteiungen gibt, dass es dort, dass es nichts, damit dieser Eindruck nicht entsteht, dass Paulus gegen die anderen Apostel irgendwie auftritt, dass er eine alternative Meinung vertritt. Er macht es, weil diese Irrlehrer, und diese falschen Brüder, die da gekommen sind in dieser Gegend in Galatien, die sind sehr wahrscheinlich im Autorität in einer menschlichen Autorität dahin gekommen und gesagt: Wir kommen von den sehr prominenten Bekannten aus Jerusalem und die lehren das so und deswegen ist es so richtig. Deswegen müsst ihr dieses Gesetz halten und euch beschneiden und so weiter. Und diesem menschlichen Autorität steht er hier entgegen aber er möchte auch nicht, dass er, ja, dass er beschuldigt wird, dass er gegen die Aposteln in Jerusalem ist. Und deswegen führt er diesen Beweis, diese Begebenheit, die es dort, gibt, äh, dort, dort gab und äh, sagt, dass äh, er mit Aposteln diese Frage auch diskutiert hatte und er sagt, die waren einer Meinung. Und außerdem haben wir beim letzten, beim vorletzten Mal auch gesagt, dass es für uns auch sehr wichtig zu lernen, beziehungsweise das, was wir hier an diesen Versen auch sehen, wie Paulus zu den bekannten und angesehenen Persönlichkeiten zusteht und wie. Genau, wie steht er zu denen? Und wir haben gelesen im Vers 6, im zweiten Kapitel, von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Und dann sagt er, dass sie der einer Meinung waren. Und außerdem dieses Halten, beziehungsweise die... Beziehung. wie stehe ich zu diesen angesehenen Persönlichkeiten? Hier sagt er, äh, zum, zum einen macht er diese wichtige Aussage, dass Gott vor allem diese, äh, dieses Ansehen der Person nicht achtet. Und äh, von daher sagt er, das ist für mich auch nichts, was irgendwie von einer besonderen Bedeutung wäre. Und wir haben gesagt, dass nicht die Berühmtheit oder das hohe Ansehen, hohes Ansehen der Person, dass nicht das oder keine äh, solche Berühmtheit oder keine Autorität oder keine Position, die ich begleiten oder die ich äh, belegen kann, kann dem Menschen das Recht oder die Fähigkeit oder das Recht geben, die Wahrheit zu bestimmen. Wir haben gesagt, dass nur Gott, Gott alleine ist derjenige, der mit seinem Wort, mit dem, was er sagt, was er bestimmt, nur er allein ist, äh, hat oder besitzt diese Autorität, die Wahrheit zu bestimmen. Und er macht es das nicht, dass er seine Wahrheit irgendwie umbiegt oder dass er sie adoptiert, so dass es der Meinung der berühmten Persönlichkeiten der Menschen entspricht. Gott alleine äh, bestimmt die Wahrheit und er achtet diese Ansehen oder die Berühmtheit oder die Position der Personen nicht. Das haben wir gesehen und in den nächsten Versen, was ähm, Paulus dann schreibt im Kapitel 2, sehen wir eine praktische Anwendung von dem, wie, äh, wovon er davor gesprochen hat, wie er zu diesen angesehenen Persönlichkeiten äh, steht und da können wir auch einiges für uns lernen, äh, wie wir auch äh, zu diesen äh, Personen stehen sollen. Wir lesen heute weiter im Kapitel 2, Verse 11 bis ähm, Anfang äh, vom Vers 14. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihnen von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten, nach der Wahrheit des Evangeliums sprach ich zu Petrus vor allen. Wir stoppen erstmal hier. Wir betrachten heute erstmal nur die Situation, die dort vorgekommen ist. Wie es dazu gekommen ist. Was, was war da überhaupt das Gegenstand von dieser Begebenheit? Wir werden auch das Verhalten von Petrus analysieren. Wir werden auch sehen, unterschiedliche Reaktionen, die dieses Verhalten von Petrus hervorgerufen haben und werden daraus versuchen, uns äh, bestimmte Lehren für uns zu ziehen und Anwendung für uns äh, daraus zu extrahieren. Die heutige Predigt habe ich äh, genannt, Friedliebende Heuchelei oder überführende Wahrheit. Und äh, Hauptgedanke der heutigen Predigt ist, harte, unbequeme, unpopuläre Wahrheit ist besser als bequeme, besänftigende, friederhaltende Heuchelei. Lass uns äh, zu Beginn erstmal die Situation betrachten, wie es dort beschrieben wird. Wir lesen im Kapitel 11, beziehungsweise ab Vers 11, dass der Petrus nach Antiochia kam. Also verlässt Paulus das, was er davor geschrieben hat, die Beschreibung von, der, von dem, wie er mit Barnabas zusammen in Jerusalem war zu Besuch. Jetzt ist es umgekehrt, Petrus ist nach Antiochia gekommen. Und ähm, diese Gemeinde dort in Antiochia, die war äh, besonders äh, auch dadurch, dass sehr viele äh, Heiden dort in der Gemeinde waren, die sind gläubig geworden, die sind, haben sich zu Christus äh, bekehrt. Und das waren wirklich äh, Christen, das waren nicht die äh, gläubig gewordenen Juden, das waren auch nicht die Proseliten, die quasi zu Judentum übergetreten sind, sondern das waren Heiden, die gläubig geworden sind. Und weiter lesen wir, was ist dort quasi vorgekommen. Petrus ist dort vor Ort und er hat Gemeinschaft. Er hat Gemeinschaft mit den Heiligen, die dort waren in der Gemeinde. Er ist mit ihnen zusammen die Speisen zusammen, die sind sehr eng, quasi diese Kommunikation, die, die unterhalten sich quasi sehr eng. Und was passiert dann? Dann ist etwas, kommt eine Veränderung. Zum einen ist es eine äußere Veränderung in den Umständen, da kommen noch, noch weitere Gäste kommen noch weitere Gäste dazu und die kommen von Jakobus. Die werden so beschrieben, als welche, die von Jakobus kamen, sind wahrscheinlich, beziehungsweise dadurch wird es auch beschrieben, dass sie auch Mitglieder der Jerusalemer Gemeinde waren und diese eine Unterstreichung, dass die von Jakobus kamen. Das bezieht sich höchstwahrscheinlich darauf, dass, dass äh, solche waren, die zwar an Jesus als, als Messias geglaubt hatten, aber äh, den Glauben nicht für alleinstehend äh, betrachtet haben oder allein reichend, hinreichend für die Rettung, sondern die haben gedacht, dass äh, alle Gläubigen weiterhin das Gesetz, das jüdische Gesetz und äh, die Überlieferungen der Väter weiterhin halten sollten. Die waren weiterhin, die hielten sich an das Judentum, an das Gesetz und die Überlieferungen äh, des Judentums. Und äh, dabei Vertreten Sie hier wiederum sehen wir als äh, Gesandte oder als Vertreter von Jakobus, als ob er genau diese Meinung auch hatte oder vertreten hatte. Wobei, äh, das ist, können wir auch jetzt schon bezweifeln, dass es tatsächlich so war, denn äh, Paulus hat äh, vor wenigen Versen, hat er diese Begebenheit, beschrieben, wo auch Jakobus dabei war, wo diese Frage diskutiert wurde. Und Paulus sagt, Jakobus hat ihm die Hand gereicht, Hand, der, dass er mit ihm gesprochen hatte. Und von ihm kam keine Widerrede oder nichts in die Richtung, du predigst falsch, du predigst falsches Evangelium, du musst die Heiden Uh, lehren, das Gesetz zu halten. Das war nicht der Fall und deswegen uh, können wir das erstmal bezweifeln, dass Jakobus auch diese Meinung hatte, aber dennoch treten diese Leute etliche uh, als uh, Vertreter, als uh, Gesandte von Jakobus auf. Und uh, was sagt dieses uh, Gesetz oder nach diesen Überlieferungen, die äh, alle Juden, wonach sie sich halten sollten, war es verboten, war es verboten, dass ähm, ein äh, Jude sich mit den Heiden äh, so eng, äh, dass sie sich so eng äh, zusammentun, dass sie zusammen essen. Das war verboten, dass sie mit den Heiden zusammen essen sollten. Und dann sehen wir noch eine Veränderung. Da tritt eine Veränderung im Verhalten von Petrus. Davor haben wir gesehen, dass er aß mit den Heiden und war zusammen mit denen. Und jetzt kommt eine Veränderung. Er zieht sich zurück und sondert sich ab von denen. Und jetzt lasst uns versuchen, zu verstehen oder zu analysieren, warum handelt Petrus so. Ähm, wir können überlegen, wir können äh, schauen, als er nach Antioch gekommen ist, war er frei, war er frei, sich zusammen, also diese Gemeinschaft mit den Heiden zu haben und zusammen mit ihnen zu essen. Ähm, dann können wir auf jeden Fall sehen, dass Petrus das nicht für eine Sünde hielt, dass es für ihn normal war, sich mit den Heiden zusammenzutun, weil er in den äh, dieser früheren Situation tat er das sehr naja frei und außerdem wenn wir äh, ein bisschen zurückschauen wenn wir äh, Apostelgeschichte 10 und 11, wenn wir diese äh, Kapitel auch äh, betrachten, dann sehen wir, dass es äh, auch dem entspricht, was äh, oder wie Gott äh, Petrus auch geführt hat, was er ihm äh, wie er ihn gelehrt hat, äh, in dieser in dieser Frage, in der Frage der Errettung von Heiden. In Kapitel 10 lesen wir diese Begebenheit äh, mit Cornelius, wo der Petrus zum ersten Mal in dieses Haus von, den, von einem Römer, von ähm, einem Heiden rein, hineingeht, predigt das Evangelium und die Heiden bekommen die Gabe des Heiligen Geistes und werden gerettet und das dadurch lehrt, der, lehrt Gott äh, Petrus äh, speziell diese wichtige Wahrheit, dass in der Gemeinde Christi, dass es nicht nur Platz für gläubige Juden ist, sondern dass auch alle Heiden dort durch den Glauben den Zutritt bekommen und durch seine Gnade errettet werden. Und wenn wir weiterlesen, Kapitel 11, sehen wir, dass diese Wahrheit, die ist nicht bei allen äh, gleichermaßen angekommen oder die nicht alle wollten das annehmen, denn äh, als der Petrus zurück nach Jerusalem, äh, von dieser äh, Reise nach Jerusalem kommt, da wird er schon mit, äh, mit Vorwürfen äh, konfrontiert. Du bist äh, auf den Weg zu den äh, Heiden gegangen und das gehört sich nicht, du hast etwas Schlechtes getan. Auch interessant, einfach nur zu sehen: die Welt, die ist, glaube ich, schon immer naja, die ist sehr, sehr ähnlich getaktet, damals wie heute. Und interessant auch, wie ist es möglich gewesen, dass diese Begebenheit, die wahrscheinlich 100 Kilometer weit stattgefunden hat, wie diese Nachricht, wie hat sich die verbreitet und dann dieses Ort in Jerusalem, diese Gemeinde erreicht hat. Da gab es keine Handys, da konnte man keine schnelle Nachricht äh, schicken und an alle schicken und verteilen, hast du gewusst oder anrufen, aber dennoch, solche Nachrichten, die haben diese Qualität, die sind so interessant, so spannend, dass die sich sehr schnell verbreiten können wenn sich wenn ich denke oder wenn jemand denkt ach da ist etwas äh, schlechtes passiert jemand hat äh, un, äh, unehrenhaft gehandelt diese nachrichten die haben sehr schnelle beine damals wie heute und also ähm, das ist die erfahrung was petrus gemacht hatte also er war bei Cornelius, er wurde von Gott gelehrt, dass die Heiden diesen Zutritt zu Gott auch durch Christus erhalten haben. Und er war aber auch konfrontiert mit der Opposition und mit Vorwürfen in der Gemeinde, dass er das getan hatte. Und was ändert sich, bzw. welchen Einfluss hat das auf die Situation jetzt? Können wir vielleicht vermuten oder können wir sagen, dass ähm, diese Änderung in, der, in dem Verhalten von Petrus ist dadurch gekommen, dass Petrus eine andere, eine neue Offenbarung gekriegt hatte, dass, äh, dass es jetzt doch schlecht wäre, äh, für einen Juden mit einem Heiden zusammen zu essen. Das wäre eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten von Petrus, aber davon äh, lesen wir an der Stelle nichts. Und außerdem wäre es sehr komisch, wenn Gott äh, an einer Stelle sagt, du musst, du darfst oder du musst äh, mit den Heiden zusammen sein, an, äh, etwas später sagt, nee, nee, nee, ich habe es irgendwie anders überlegt, nee, darfst es jetzt nicht machen. Das, äh, so ist unser Gott nicht. Bei ihm ist äh, Ja-Wort ein Ja und Nein-Wort ist ein Nein. Aber das, was wir sehen, also ist nicht Gottes Wille, was sich verändert hatte, sondern die äußeren Umstände. Die haben sich geändert. Äh, diese Leute sind dazu gekommen, die eine andere Meinung vertreten haben. Die waren nicht einverstanden, dass äh, Juden mit Heiden zusammen sein konnten und vielleicht genau in, wie damals äh, in dem Fall von Cornelius hatten sie Paulus konfrontiert oder hatten Paulus kritisiert, weil er das getan oder das tat oder das getan hatte. Also stellen wir fest, dass Petrus sein Handeln geändert hatte, um anderen Menschen nicht zu missfallen. Okay, dann könnten wir die Frage stellen, ist es denn schlecht, ist es denn schlimm, wenn jemand rücksichtsvoll mit den anderen umgeht? Wenn er Rücksicht nimmt auf die Belange der anderen, wenn er äh, Respekt zeigt für die Meinung, wie andere Leute auch vertreten oder haben, er handelt doch respektvoll zu Meinung anderer Geschwister, damit er nicht zum Anstoß für die anderen wird. Das lehrt er doch auch, lehrt die Schrift, dass es sehr wichtig ist. Er möchte, oder vielleicht war seine Motivation, dass er die Gemüte der anderen nicht verletzen wollte, oder auch, um der, dieser Kritik äh, zu entfliehen oder sich aus dieser unangenehmen Situation zu entziehen. Und wenn wir so darauf auf diese Situation betrachten, dann im ersten Blick, auf den ersten Blick können wir sagen, naja, das ist ja auch etwas dran. Also könnte eigentlich auch eine sehr valide Argumentation gewesen sein äh, seitens Petrus und auch wenn wir die Briefe von Paulus betrachten, dann kommt uns vielleicht diese Stelle aus 1. Korinther 9, Vers 19 bis 23, wo Paulus anscheinend das Gleiche sagt und das Gleiche lehrt. Hier wird geschrieben, hier schreibt Paulus, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um das Evangelium's Willen, um an ihm teilzuhaben. Was sehen wir hier? Eigentlich auf den ersten Blick können wir sagen: Paulus, du sprichst doch selbst davon, dass wir, beziehungsweise dass du das haben möchtest, dass du genauso handeln möchtest, du willst, möchtest äh, so sein wie, wie die anderen. Aber wenn wir genauer betrachten, was meinte Paulus hier, äh, meint oder äh, bezieht er sich auf die kulturellen Besonderheiten, auf die kulturellen Unterschiede, die es unterschiedliche Völker und Stämme, die es dort gibt. Und in dieser Frage ist es tatsächlich sehr wichtig, äh, diese äh, Besonderheiten, diese, das, was die Kultur ausmacht, wenn ich dorthin gehe, um Evangelium zu predigen, dass ich dieses, diese Kultur auch verstehe und ich diese Kultur auch respektiere. Das war auch eine interessante, ein interessantes Zeugnis. Einmal war bei uns zu Besuch ein Lehrer aus Ukraine. Und dort in der Bibelschule haben sie Missionare ausgebildet oder vorbereitet für den Dienst. Und speziell hat er erzählt für den Dienst in Georgien. Und er, sagt, er hat erzählt, dass sehr wichtig war für diese Ausbildung, für diese Vorbereitung, tatsächlich die Kultur, diese Weltanschauung dieser Menschen, zu verstehen, wie sie ticken, wie sie denken und hat auch erzählt, dass sie bestimmte spezielle Lernreisen dort vorgenommen haben, um halt dieses, diesen Kontakt und das tatsächlich alleine das zu üben und zu verstehen und hat auch sehr interessante, einerseits komische Situationen beschrieben, die dadurch entstehen, dass ich tatsächlich mit meinem Handeln ich meine vielleicht ganz was anderes, aber ich verstehe nicht, was das auslöst bei den anderen, bei den anderen Menschen. Denn sie sind anders und die denken anders und ich brauche das zu verstehen. Und davon spricht Paulus hier, ich bin bereit, darauf einzugehen, auf diese Menschen, damit ich ihnen das Evangelium so predigen kann, dass sie das verstehen können, dass sie es annehmen können. Hier geht es also um die kulturelle Unterschiede, die wir durchaus auch respektieren müssen. Aber wenn wir auf Petrus nochmal schauen, was war seine Motivation? Paulus spricht hier im Verse 23, er tut es um Evangelium und um des Evangeliums willen. Was bewegt aber Petrus in seinem Handeln? Davon lesen wir im Verse 12, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Also sehen wir, dass äh, dieses, diese Änderung im Verhalten von Petrus, die war nicht äh, dadurch begründet, dass er äh, irgendwie Evangelium diesen Leuten näher bringen wollte, sondern er hatte Angst von diesen Leuten. Er hatte Angst dass er kritisiert wird, dass er äh, diese Ansehen, was er wahrscheinlich bei diesen Menschen hatte, dass er das verlieren kann. Und ähm, Paulus gibt uns, äh, beziehungsweise in dieser Situation, Paulus gibt eine Bewertung von dem, von dem, wie Petrus in dieser Situation gehandelt hatte. Er sagte im Verse 11, definierte sein Handeln als Unrecht. Er tat Unrecht und er äh, beschreibt äh, diese, sein Handeln als Heuchelei, als heuchlerisch, weil andere haben mit ihm geheuchelt, also Petrus hat geheuchelt und äh, andere heuchelten mit ihm zusammen. Also also, Heuchelei es ist äh, da, äh, passiert dort, wo ich, wo meine innere Überzeugungen und mein Handeln, die sich quasi nicht decken, die sich äh, auseinanderdriften, die unterscheiden, die sich unterscheiden. Deswegen, das äh, ist quasi äh, das, was Heuchelei ausmacht. Und wir haben gesehen, dass es eigentlich. Bei Petrus diese innere Überzeugung war, dass er mit Heiden zusammen sein kann und soll, aber jetzt in dieser Situation, aus Angst vor den anderen Menschen, macht er oder ändert er sein Verhalten und das ist Heuchelei. Und so wie, Paul, so wie Petrus hier handelt war tragisch weil an sich vielleicht war irgendwie zum Teil seine Motivation, dass er andere Menschen nicht verletzen wollte und eigentlich äh, aus guten, äh, guten, guten mit guten Motiven das machen wollte. Aber andererseits wollte er quasi auch äh, seine Situation, also diese Kritik, die gegen ihn gerichtet war, wollte er stillen oder sich dieser Kritik entziehen. Und außerdem, was noch viel wichtiger war, hat er die ganze Gemeinde in Gefahr gebracht mit seinem Handeln. Er wollte einige wenige Leute schützen, dass sie sich nicht so gekränkt fühlen. Dabei hatte aber die ganze Gemeinde, in Gefahr gebracht. Wodurch? Ähm, er gefährdete die Gemeinschaft oder die Einheit der Gemeinde und diese Lehre der Einheit der Gemeinde ist auch eine sehr wichtige und fundamentale Lehre. Davon spricht Paulus auch in Epheserbrief im Kapitel 2, Verse 11 bis 17. Hier spricht er ausführlich davon, äh, von, dieser, von dieser Einheit. Lesen wir diese Verse nochmal. Darum gedenkt, äh, gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurden von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit, den, mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins, gema gemachte, eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat. hat um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und, und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fremden, den Fernen und den Nahen. Also hier spricht Paulus von dieser sehr wichtigen Wahrheit, dass nach Gottes Plan in Christus oder durch sein Werk etwas Neues erschaffen werden sollte. Diese neue Gemeinde und diese Gemeinde, die war nicht gesplittet, die war nicht aus unterschiedlichen getrennten Teilen oder Abteilungen gemacht worden, sondern das sollte eine Einheit bilden. Und er spricht hier speziell von diesen zwei Teilen, von den Heiden und den Juden. Die waren früher sehr strikt getrennt durch dieses Gesetz, durch diese Satzungen, die versucht haben, Israel von dem fremden Einfluss oder von dieser von, äh, Unterhaltung mit den anderen zu schützen. Und das sollte abgebrochen und aufgebrochen abgetan werden, damit Heiden, die gläubigen Heiden und die Juden im Christus in einer Gemeinde zu eins werden. Und das ist diese sehr wichtige Wahrheit und genau diese Wahrheit gefährdet Petrus jetzt durch sein Handeln, dadurch, dass er quasi diesen Beispiel oder mit seinen Taten, mit seinen Taten gibt er Beispiel, dass doch diese Unterscheidung wichtig ist, dass doch äh, die Juden sich absondern sollten und dass die Heiden eher zu dem Judentum übergehen müssen, damit sie diese Gemeinschaft haben können. Und das widerspricht äh, dem Plan oder gefährdet diesen Plan Gottes äh, für die Gemeinde. So, das ist die Situation, die wir betrachtet haben. Wir sehen auch in dieser Beschreibung, dass äh, dieses Handeln von Petrus unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen haben. Äh, unterschiedliche Menschen haben unterschiedlich darauf reagiert. Und zum einen äh, lesen wir in Vers 13, dass die übrigen Juden, die die heuchelten mit ihm. Also die anderen haben dem Beispiel von Petrus gefolgt und haben zusammen mit ihm äh, geheuchelt. Und hier sehen wir auch, warum das, ist, warum das so gefährlich ist, wenn die, äh, wenn die Leiter in der Gemeinde, wenn sie etwas äh, etwas machen, was Tadel, was quasi was Unrecht ist, wenn sie sündigen, weil wir sehen hier an diesem Beispiel, dass mit dem, wie sie handeln, können sie auch den anderen dazu anstiften, genauso zu tun. Sie geben äh, diesen, äh, der, seiner, seiner Gemeinde ein schlechtes Beispiel, was äh, die Gemeinde dann auch durchaus aufnehmen kann. Und wir sehen das auch. Genauso war es auch in dem alten Israel. Die, der Zustand des Volkes, wie sie zu Gott standen, war sehr oft damit verbunden, wie war der König. War er gottesfürchtig? Hat er den Beispiel gegeben und hat er auch den anderen äh, dazu animiert, äh, zu Gott zu, zurückzukehren und äh, zu Gott zu dienen? Und umgekehrt, wenn ein König gottlos war, hat er das Volk verführt, auch in Götzendienst zu verfallen und den anderen Göttern zu dienen. Und wenn wir diese Gefahr verstehen, dann können wir auch verstehen, warum Paulus in dieser Situation so handelt, wie er gehandelt hat, weil Paulus hat, das ist die zweite Reaktion, die wir hier sehen. Paulus hatte anders reagiert auf die Handlungen von Petrus. Und wir lesen das in Vers 11 und Vers 14. Da spricht Paulus, dass er dem Petrus ins Angesicht widerstand. Und er spricht im Vers 14, dass er dass Paulus äh, zu Petrus vor allen sprach. Also Paulus ähm, sagt, dass Petrus Unrecht getan hatte. Er bewertet seine Handlung und Handlung von anderen als Heuchelei, als heuchlerisch und er widersteht Petrus äh, öffentlich und weist ihn öffentlich, öffentlich zurecht. Da könnten wir uns schon mal fragen in dieser Situation, warum handelt Paulus an der Stelle so, warum handelt er nicht nach, dem, äh, äh, nach der äh, Regel, die Jesus in Matthäus 18 äh, aufgestellt hatte, was die Zurechtweisung angeht, da spricht Jesus, dass, wenn jemand etwas Schlechtes getan hat, wenn es gesündigt hatte, geht zu ihm erstmal alleine und spricht mit ihm. Und wenn, wenn er quasi nicht busfertig ist, dann nimmt noch jemand und dann erst sagt, sagt das der Gemeinde. Was wir aber hier sehen, was diesen, dieses Fall besonders macht, es geht hier nicht um eine, einen Zwischenfall zwischen Petrus und Paulus. Das ist keine persönliche äh, Sache, die keinen weiteren betrifft, die keiner andere weiß. Ähm, Petrus ähm, handelt öffentlich, er handelt so, dass alle das sehen und ähm, nicht nur das, sondern Paulus sieht, dass dieses Handeln von Petrus, das hat schon Wirkung, das zieht schon Kreise. Das nimmt schon andere mit in dieses Heuchlerische mit ein. Und deswegen, dadurch, dass Petrus öffentlich handelt, bedarf es auch dieser öffentliche Zurechtweisung. Wenn Gott, das, Gott uns zulässt, werden wir beim nächsten Mal noch mal genauer auf diese, auf die Inhalte äh, eingehen, was, Petrus, äh, was Paulus den, äh, den äh, Petrus dann sagt. Und diese zwei Unterschiede, und das ist die Situation, die Paulus hier beschreibt. Und lasst uns jetzt versuchen für uns praktische Anwendungen und Lehren zu ziehen, was können wir für uns nehmen, womit, äh, was können wir lernen daraus, für unser Leben, für unser, für unser Handeln. Das Erste, äh, worauf ich äh, aufmerksam machen wollte, das ist nochmal diese Wahrheit, dass das hohe Ansehen und Berühmtheit selbst diese bewahren nicht von Fehlern und von, von Sünde. Und das ist auch sehr bemerkenswert, wie, Schrift, wie die Schrift offen von den Schwächen und von den Sünden spricht, selbst bei solchen äh, sehr angesehenen und berühmten persönlichkeiten das petrus das war kein äh, gewöhnlicher äh, gläubiger das war ein apostel und der war einer der, äh, der säulen der gemeinde und selbst äh, bei dieser persönlichkeit wird hier etwas dargestellt was erstmal schandhaft ist was, äh, der, äh, was unrecht äh, ist Und das, also was wir lernen können daraus, dass diese Berühmtheit, das Ansehen von den anderen oder die Position, die ich bekleide, die ich einnehme, das alles schützt mich nicht von Fehlern oder schützt mich nicht von der Sünde. Aber daraus können wir noch was lernen. Davon hat auch der Wover am Anfang bei der Einleitung auch schon erzählt, gesagt, über diese Detailtiefe und Reiche, wie die Bibel, wie die Schrift die verschiedenen Begebenheiten beschreibt. Aber nicht nur das, sondern wir sehen hier durch diese Situation, diese Beschreibung, dass die Bibel, die spricht die Wahrheit und wiedergibt die Wirklichkeit objektiv wenn ich meine religion ausdenken würde die zu perfektion irgendwie den anderen aufruft dann würde ich höchstwahrscheinlich auch solche, äh, solche bilder dann erschaffen die genauso ideal die genauso perfekt sind und die bibel beschreibt das an der stelle nicht die äh, Autoren der Bibel, die folgen nicht dieser Strategie, die heutige PR-Firmen äh, folgen, welche äh, bestimmte Berühmtheiten, wenn sie äh, etwas äh, naja, publizieren, wenn sie diese, äh, ein Image von äh, diesen Menschen, von diesen Persönlichkeiten machen, dann versuchen sie, diese Leute als naja, als perfekt, eben perfekt darzustellen, ohne Tadel, ohne Fehl. Aber die Schrift berichtet objektiv über die Geschehnisse, über die Geschichte und die macht das nicht. Die macht dieses, dieses illusorische Image von den, von den wichtigsten Persönlichkeiten auch nicht, sie baut es nicht auf sondern die sagt offen, die Verdorbenheit oder zeigt es offen, die Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Selbst bei so einem Menschen wie Petrus sehen wir, es ist vorhanden, es ist da. Aber zeigt es uns auch durch diese Situation, auch die göttliche Heiligkeit, das legt es offen, das zeigt uns da, das zeigt uns sehr deutlich, diese göttliche Heiligkeit, die nicht bereit ist mit der Sünde und mit irgendeinem Anstoß diese Sünde zu dulden oder zu tolerieren und selbst bei solchen wichtigen und bedeutenden und verdienten Persönlichkeiten wie das Petrus war ist er, ist Gott nicht bereit das zu dulden sondern er schickt diese Situation er schickt auch die Zurechtweisung für Petrus, die die, es nötig, er, die er nötigt hatte. Also lesen wir das oder können wir sehen in dieser Begebenheit und in dieser Beschreibung ein Hinweis, dass die Bibel wirklich, dass das kein Märchen, was von Menschen ausgedacht ist, sondern das beschreibt objektiv die Wahrheit, die Wirklichkeit. <lacht> Was können wir noch lernen für uns? Wir dürfen die Augen nicht von der Sünde anderer Geschwister zuschließen und besonders, wenn es um die Sünde äh, von Berühmtheiten oder von angesehenen Persönlichkeiten, äh, wenn es darum geht. Vielleicht haben Sie, habt ihr auch solche Gefühle schon? gespürt, als ihr vielleicht etwas äh, sahen, äh, was ihr denkt, das ist ähm, na, das, was jetzt passiert, was äh, der Bruder oder die Schwester dort macht, das ist, ich würde sagen, das ist nicht etwas Gutes, das ist eher was Schlechtes. Oder, und beziehungsweise was äh, kommt sehr oft dann in uns hoch, dann fangen wir an zu denken und sagen, oh, aber das ist doch so ein hoher Mensch, er ist doch so verdient, wie kann ich denn so, so ein kleiner, was kann ich ihm denn sagen überhaupt? Oder ich bin doch gar nicht, äh, habe nicht die, die Macht oder nicht die Position, mir etwas zu sagen. Äh, was werden denn die anderen von mir denken? Denn dieser Mensch, der ist doch, äh, der genießt so, so ein hohes Ansehen. Und dadurch, wenn wir so denken oder wenn wir diesen Gefühlen nachgeben, dann werden wir eher dazu bereit, äh, unseren Unmut oder unseres, unser na, Nicht, also unsere, äh, das, was wir als schlecht bewerten, darüber hinter dem Rücken zu sprechen und sein Unmut zu äußern. Und öffentlich aber sind wir sehr nett und weiterhin äh, zeigen, wollen zeigen, dass es irgendwie nichts, äh, nichts passiert ist und alles ist, alles ist gut. Und wenn wir so handeln, haben wir gesehen, wozu das führen kann. Vers 13 haben wir gesehen, dass dieses Handeln von Petrus, äh, er hat die anderen dazu animiert, genauso zu handeln. Die anderen haben geheuchelt und von Barnabas spricht Paulus hier, dass er mit, also durch dieses Handeln mit fortgerissen wurde. Das ist so ein, so ein Handeln, beziehungsweise so eine Wirkung die dieses Handeln oder diese, dieses äh, Unrecht, was da geschieht, was es ausübt auf die anderen. Und wenn wir das nicht frühzeitig stoppen, dann, äh, zieht das, äh, dann wächst das Problem eigentlich und zieht äh, noch weitere Kreise und noch weitere Personen werden dort eingezogen. Und die Situation wird schwieriger auch dadurch, dass wir, wir sind dazu aufgerufen, zurechtzuweisen. Aber dann müssen wir schon nicht nur eine Person zurechtweisen, sondern wir sind dazu aufgerufen oder wir werden dann mit einer Gruppe konfrontiert. Wir müssen dann eine Gruppe äh, zurechtweisen, wie es damals war: die anderen Juden und Barnabas. Und Paulus an der, an, auf der anderen Seite ist, steht alleine. Und er ist dazu aufgerufen, beziehungsweise er macht diesen Aufruf. Und das ist viel schwieriger, wenn es da schon eine Gruppe ist. Das ist viel schwieriger für mich, gegen viele anderen quasi anzutreten. Aber das ist auch dann schwieriger für die Gruppe, diese Zurechtweisung dann auch anzunehmen. Bist du denn der Weiseste? Bist du der Klügste hier unter uns? Wir handeln so, wir denken so und du bist hier alleine, du bist, äh, bist du der, hast du die Wahrheit und die Weisheit mit Löffeln gefressen alleine? Das ist viel schwieriger für uns, wird es dann für uns werden. Deswegen äh, erschwert das auch, dass, äh, womit wir, oder äh, erschwert das das Lösen dieses Problems oder die Lösung des Problems. und deswegen ist es für uns sehr wichtig, auch daran zu denken, dass äh, wir dazu aufgerufen sind, äh, aufeinander aufzupassen und besonders auch dann, wenn es äh, die Leiter etwas tun, was äh, wir als tadelig, als äh, Unrecht empfinden, müssen wir das ansprechen. Was können wir noch lernen für uns? Streich meine Technik. Das ist auch für uns wichtig, wenn wir äh, in einer solchen Position kommen oder kommen sollten in der Petrus sich befunden hat. Wenn wir damit konfrontiert werden, dass äh, unsere Meinung bei den anderen äh, nicht auf Zustimmung stößt, sondern eher auf Kritik oder äh, auf Widerstand, auf Opposition. Wie sollen wir in solchen Situationen handeln? Ähm, bei Petrus haben wir gesehen, er hat aus Angst von den Menschen gehandelt und das hat zu schlimmen, schlechten Folgen geführt. Und deswegen können wir lernen für uns, dass wir keine Menschenfurcht haben dürfen. Wir sollen die Versuchung, der Versuchung widerstehen, die Wahrheit der Meinung der Mehrheit anzupassen. Dabei ist es für uns wichtig zu verstehen, dass bei diesem Zwischenfall in Antiochia, wie wir auch gesehen haben, gesprochen haben, da hatte sich nicht um kulturelle Fragen oder über Fragen der Tradition sich gehandelt hatte, sondern es ging um theologische Fragen. Und ähm, Petrus wollte in dieser Situation die Gefühle oder die Befindlichkeiten von anderen nicht verletzen und dabei bringt er die ganze Gemeinde Christi in Gefahr. Und ähm, die Schrift, die gibt uns Warnung, gibt, spricht uns Warnung aus. In Sprüchen 29, Vers 25, hier wird geschrieben: Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Wenn ich Menschen fürchte, was ist Menschenfurcht? Was bedeutet das? Heißt es, dass ich Angst habe, dass sie mich verprügeln? Sehr oft handelt es sich um, also bei Menschenfurcht dabei, dass ich von den Menschen etwas bekommen möchte. Ich bin angewiesen, ich möchte deren Ansehen genießen, ich möchte hohe Meinung über sich haben oder Lob von diesen Menschen bekommen. Und deswegen habe ich Angst, dieses, was für mich sehr wichtig ist, dieses zu verlieren. Deswegen handele ich so, dass die Menschen mit mir zufrieden sind. Das ist die Menschenfurcht. Aber wie Paulus, wir haben es bei ihm schon gelesen, im ersten Kapitel spricht er davon, wenn ich Sklave der Menschen bin, dann kann ich nicht Sklave Christi werden. Das ist eine Entweder-Oder. Entweder, -oder. Entweder fürchte, fürchte ich Menschen und möchte deren Lob bekommen, oder fürchte ich Gott und möchte seine Ehre, Ehre erhalten oder von ihm, diesen Lob von ihm bekommen. Das äh, äh, widerspricht sich. Ich kann nicht beides machen. Deswegen ist es sehr wichtig für uns, dass wir dieser Versuchung der Menschenfurcht widerstehen, denn nur dann können wir effektiv sein in unserem Dienst. Denn wenn wir mit Menschen zusammen sind, wenn wir den anderen Menschen dienen, dann ist es sehr oft nötig, dass wir etwas machen, was ihnen nicht, nicht gefällt, was vielleicht ihre Gefühle irgendwo verletzt oder etwas was bei denen, naja, was, was Negatives aufruft, ausruft. Aber sehr oft ist es dennoch nötig. Und wenn ich diese Konfrontation, wenn ich Angst davon, davon habe, wenn äh, diese Ehre bei den Menschen ist mir sehr, äh, viel wichtiger als Ehre äh, von Gott, dann werde ich in einer solchen Situation Versagen und ich werde nicht ähm, Hilfestellung oder Hilfe leisten denjenigen, die das benötigen. Und ähm, diesem Menschenfurcht setzt die Schrift Gottesfurcht entgegen. Und Gottesfurcht, das ist ähm, ein Wunsch im ersten, also in, in erster Linie, Gott zu befallen, ihm gehorsam zu sein, ihm gehorsam zu leisten. Und dass wenn wir genau danach handeln, wenn wir diesen Gottesfurcht in uns haben, dann hilft es uns, den Richtigen, die richtige Wahl zu treffen und hilft uns auch in der Wahrheit weiterhin zu stehen, auch trotz auch äh, dann, wenn die anderen äh, das kritisieren, wenn die anderen das nicht für gut äh, heißen und wenn wir Kritik erfahren äh, von, aus, äh, von ihrer Seite. Das äh, betrifft uns alle, aber auch besonders betrifft das die, äh, die Leiter der Gemeinde. Wenn wir aber sagen, dass wir diese Menschenfurcht meiden sollen, sollen wir denn dann, oder bedeutet was bedeutet das dann für uns praktisch dann auch, sollen wir jetzt äh, kalte Theoretiker werden, die die anderen Menschen einfach ignorieren, die einfach nur drüber schauen, die, für die die Wahrheit quasi das ist, was nur zählt und alles andere ist, ist mir egal, sollen wir jetzt die Menschen mit der Wahrheit zerteilen oder bereit sein, Menschen einfach mit der Wahrheit zu zerteilen. Es geht nicht darum, aber es ist auch die Gefahr, eine große Gefahr, quasi in dieses andere Extreme zu fallen. Eine Extreme haben wir gesagt, das ist, sehen wir bei Petrus, wo er diese Menschenfurcht hatte und äh, wollte die anderen gefallen oder sie nicht zu so verletzen. Aber die, das andere Extrem ist, äh, wo wir quasi uns über die Menschen stellen und sagen: Die Wahrheit ist das Einzige, was, was zählt und äh, alles andere äh, ist mir egal. Ich äh, bin bereit, mit dieser Wahrheit äh, die anderen auch zu verletzen wenn es nötig auch zu, zu verletzen oder zu töten. Wenn wir, wenn Gott möchte und uns Gelegenheit schenkt, werden wir noch mal genauer beim nächsten Mal darüber sprechen. Aber jetzt noch ein paar Worte dazu. Wenn wir über Paulus sprechen, dann können wir wenn wir sein Leben betrachten, dann können wir sehen oder können wir ihm keinen Vorwurf machen, dass er die Menschen missachtete oder dass er Menschen nicht geliebt hatte. Wir sehen in seinem Dienst und seinem Leben, dass er sich komplett diesem Dienst an, an Gott und Dienst an den anderen Menschen hingegeben hatte, ohne Rest. Und wir sehen viele Beispiele in der Schrift, wo Paulus wirklich als äh, sehr äh, zärtlicher, als fürsorglicher äh, Pastor und als Leiter auftritt. Und äh, Ein Beispiel davon lesen wir in 1. Thessalonica, Brief 2, 7 und 8, wo er spricht, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Er sagt hier, er vergleicht sich mit einer Mutter, die Kleinkinder, die Babys hat und die pflegt, zärtlich. Und äh, dabei sehen wir, dass äh, Paulus oder wie Paulus mit anderen umgegangen ist. Er war zärtlich und er hat wirklich äh, gesorgt für das Wohl der anderen Menschen. Und äh, er sorgte, sich nicht um das äh, momentane Wohlbefinden, dass, äh, dass es dieser Person jetzt, dass sie fröhlich wird oder dass, dass es ihr jetzt gut geht. Aber äh, für Paulus ist das große Ganze sehr wichtig und das äh, absolute Wohl dieser Person oder den Personen, die, den Menschen, die er dient, ist sehr wichtig. Und äh, wenn es nötig war, war Paulus auch bereit, die Wahrheit sehr streng und hart zu verteidigen, wenn diese angegriffen wurde. Das haben wir schon gesehen in Galater 1, wo wir das gelesen haben. Aber er macht es nicht aus äh, äh, irgendwelchen egoistischen Gründen. Er macht es nicht, weil er einfach nur immer das letzte Wort sagen muss, weil er immer das Recht haben muss, sondern er versteht, dass er hat diese Sorge, dass äh, wenn die Gläubigen, wenn sie äh, falsche Vorstellungen von Evangelium, wenn sie falsche Wahrheit oder falsches Verständnis von der Wahrheit aufnehmen, das wird dann das Fundament ihres Glaubens und ihres Glaubenslebens quasi beschädigen. Dann wird es etwas nicht mehr stimmen und das wird Auswirkungen haben für das ganze Leben äh, von diesen Gläubigen und Gläubigen. Deswegen wird es ihnen viel Schaden in der Zukunft bringen. Und deswegen ist Paulus sehr besorgt und sehr äh, ernstlich bereit, äh, dort tatsächlich die Wahrheit auch zu verteidigen. Ähm, die gleichen Beispiele werden wir später auch noch sehen, werden wir auch äh, im Leben und im Handeln von Jesus äh, selbst sehen und ähm, heute wollen wir einfach nur damit uns quasi äh, begnügen zu sagen, ähm, wenn wir sagen, wir dürfen keine Menschenfurcht haben, dann heißt es nicht, dann äh, meinen wir damit nicht, dass wir äh, Meinen wir nicht, dass wir die anderen äh, jetzt gering schätzen sollen und dass wir sie erniedrigen sollen, dass wir sie jetzt mit der Wahrheit schlagen sollen, sondern äh, wir sprechen davon, dass wir in erster Linie diese Gottesfurcht haben müssen. Anstelle von Menschenfurcht müssen wir Gottesfurcht haben und aus dieser Menschen, aus dieser Gottesfurcht können wir erst imstande sein, erst fähig werden, tatsächlich den anderen Menschen auch zu dienen und so zu dienen, dass es auch tatsächlich wohlgefällig ist, dass, es, dass wir nicht die Ehre von denen bekommen wollen, sondern dass wir wirklich um ihr Wohl äh, besorgt sind und bereit sind, äh, für sie quasi auch, wenn es nötig, irgendwelche Un, äh, etwas auf uns zu nehmen, das, was uns äh, Kosten bereitet, wir wären dann bereit, um Gottes willen äh, uns in die anderen Personen tatsächlich zu investieren. Und das hilft uns dann, in den richtigen Moment äh, dann auch für die Wahrheit einzustehen, wenn es nötig wird. Deswegen nochmal als Wiederholung von, dem, von der These, von der heutigen Predigt. Harte, unbequeme und unpopuläre Wahrheit ist besser als bequeme, besänftigende und friedenerhaltende Heuchelei. Amen. Ähnliches, passend zum Thema, lesen wir auch in Sprüchen ganz oft, wie zum Beispiel die Worte, die mir unbedingt kratzten, um die noch euch weiterzugeben. Das sind die stehenden Sprüche 27, Vers 5 und 6. Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treugemein sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Ich glaube, das passt ganz gut zu heutigen Thema. Ähm, ja, wir haben leicht überzogen und deswegen lasst uns jetzt im Gebet Gottesdienst beenden, damit der nächste Gottesdienst hier stattfinden kann. Heiliger Gott, danke dir für die Zeit, die wir heute